Guten Tag, mein Name ist Dr. David Winchford und ich zeige Ihnen heute noch einen Tipp, wie Sie mehr Glück in Ihrer Beziehung entdecken können. Der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann hat in seinem Buch Neues eine menschliche Eigenschaft beschrieben, deren Kenntnis Ihnen viel Leid in Ihrer Beziehung ersparen kann. Was meint er mit dem englischen Wort Neues? Ich würde es auf Deutsch Störgeräusche nennen. Im Buch geht es um die Fehleinschätzung von Experten. Egal ob es sich um Richtersprüche oder Diagnosen von Röntgenologen handelt, konnte gezeigt werden, dass gleiche Fakten in der Beurteilung von Fachleuten zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt haben. Und das nicht zufällig, sondern von Faktoren abhängig waren, die nichts mit den Fakten zu tun hatten. Also Richter haben anders entschieden, wenn sie hungrig waren oder vom Mittagessen kamen. Sogar das Wetter oder wie müde ein Experte war, machte bei gleicher Datenlage einen Unterschied in der Einschätzung. Manchmal wurde auch die gleiche Information zwar gleich beurteilt, aber abhängig von äußeren Einflüssen waren die Experten eher sicher oder unsicher über ihr Urteil. Gerade diese letzte Erkenntnis könnte hilfreich sein, für ihr Beziehungsverhalten. Darum erkläre ich Ihnen gleich, aber zuerst nochmals zurück zum Begriff Noise. Ich habe schon erwähnt, dass ich das englische Wort mit Störgeräusch übersetzen würde. Aber was wäre ein Störgeräusch in der Beziehungskommunikation? Dazu fällt mir als erstes das Wort Launen ein. Also ein Phänomen, das wir schon hautnah vor Kahnemans Buch alle kennen. Der Partner kommt zum Frühstück und man sieht an seinem Gesicht dass er mit dem falschen Fuß aufgestanden ist oder, oder ihm eine Laus über die Leber gelaufen ist oder wie auch immer es bei Ihnen zu Hause heißt. Jetzt kommt ein wichtiger Aspekt, den die Untersuchungen aufgezeigt haben. Egal ob Richter oder Arzt, allen war nicht bewusst, dass ihre Entscheidungen vom Wetter oder der Tageszeit abhängig waren. Subjektiv waren sie sich ganz sicher, nur auf der Basis der Fakten eine konstante Entscheidung getroffen zu haben. Wie ist es mit Ihren Launen? Wie bewusst sind Sie sich Ihrer Launen? Ja, ja, Sie sind sich vielleicht bewusst, dass es Ihnen gerade nicht gut geht, wenn Sie schlechter Laune sind, aber sind Sie sich auch bewusst, dass Sie die gleiche Situation bei guter Laune anders eingeschätzt hätten als in Ihrer miesen Stimmung? Sind Sie sich bewusst, dass Sie den falsch eingeräumten Teller in der Spülmaschine kritischer anschauen? wenn es Ihnen gerade schwer fiel, aus dem Bett zu kommen, als wenn Sie gerade begeistert von einer Liebesnacht mit dem Partner aus dem Bett gestiegen wären. Merken Sie, wenn Sie die Gleichtfakten unterschiedlich in Ihrem Kopf einordnen. Zugegeben, das ist nicht nur für einen Fachmann schwer, sondern natürlich auch in einer Beziehung. Aber würde es nicht viele nutzlose Streitgespräche ersparen, wenn man sich seiner eigenen Störgeräusche, sprich Launen, bewusst wäre. Wenn man sich bewusst machen könnte, dass man dem Partner gerade einen Vorwurf macht, den man in einem ganz anderen Ton machen würde, wenn man nicht gerade so schlecht gelaunt wäre. Stellen Sie sich vor, Sie würden, bevor Sie Ihrem Partner einen spontanen Vorwurf machen, erst einmal sich selbst betrachten, um festzustellen, in welcher Laune bin ich gerade, sich überlegen, wenn ich mich heute nicht so über den Boss Autofahrer Radfahrer geärgert hätte, würde mich was ich gerade entdeckt habe genauso ärgern. Wenn Sie sich selbst gegenüber etwas mehr skeptisch werden, ob Sie wirklich objektiv in Ihrem Vorwurf sind. Also selbstkritisch sich selbst betrachten, bevor Sie den Partner kritisieren. Vielleicht würden Sie merken, dass Sie gerade eine sehr graue Brille anhaben, vielleicht würden Sie dann den unnötigen Misston weglassen. Und mit Sicherheit würde es Ihnen den einen oder anderen endlosen und nutzlosen Streiter sparen. Ich gebe ja zu, das ist nicht einfach. Okay, ja, das ist sogar sehr schwer. Aber hoffentlich habe ich Sie davon überzeugt, dass es nützlich wäre. Nun habe ich eine gute Nachricht. Je mehr positive Momente man in der Beziehung, in der Vergangenheit gesammelt hat, desto leichter fällt es einem zu erkennen, dass man den Partner mit seiner Laune nicht belasten will. Und gleich noch eine gute Nachricht. Wenn das Polster der schönen Momente besonders dick ist, belastet es den Partner viel weniger, wenn man ausnahmsweise keine Kontrolle über seine Laune hat. Und natürlich... Lande ich wieder bei dem Training auf meiner Love Graffiti Wand, die Sie auf meiner Internetseite couplecoaching.de entdecken können. Täglich einen kleinen schönen Moment aus der Beziehung öffentlich und anonym festhalten, verändert die Sichtweise auf den Partner und die Beziehung. Das Polster für die Akzeptanz der Partnerlaune wird dicker und Selbstkontrolle, seine eigenen Launen am Partner auszulassen wird stärker.